die verschmutzt oder kaputt sind, könnt ihr die mit der App fotografieren und direkt an uns schicken. Wir kümmern uns dann darum. So wie hier in der Ungergasse haben wir eine Sperrmüllablagerung. Der Hausbesitzer hat uns informiert. Klassischer Fall für die Schau auf Graz App. Es kommt dann direkt zu mir. Ich schicke meine Jungs von der Soforteingriffgruppe, die das dann erledigen. Servus, Thomas. Servus, ich brauche euch. game